Buongiorno, ich bin Matteo Sanfilippo, Designer und Berater für empathische Marken. In diesen sehr dynamischen Zeiten machen sich viele Unternehmer, darunter auch Freiberufler und Künstler, Gedanken, wie sie ihre Existenz wahren können. In vielen Telefonaten mit Kunden und Geschäftspartnern hat sich herausgestellt, dass es um ein zentrales Thema geht, immer wieder. Und zwar, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Genügen unsere Ressourcen für diese Zeit, wie, wie lange auch immer sie geht? Ja, dabei sind ja die inneren Ressourcen, die Arbeitskraft, die Angestellten, und hier wurden schon einige Lösungen gefunden. Man macht Homeoffice. Dann gibt es immer wieder mal die Frage, okay, welche Tools benutzen wir? Wir haben große, wir haben kleine Teams, wir haben verschiedene Dienstleistungsbereiche, da braucht es unterschiedliche Software und da konnten wir dann auch gute Lösungen finden. Diffiziler ist es aber bei dem Thema äußerer Ressourcen. Das sind zum einen die Waren und die Rohstoffe, die Artikel, die benötigt werden, um Produkte herzustellen oder um Dienstleistungen umzusetzen. Und was tun, wenn diese Rohstoffe nicht mehr da sind? Ist genug da im Lager oder müssen wir hier umdenken, müssen wir hier uns neu erfinden? Und wirklich knackig wird es halt beim Thema, wenn wir den Spieß umdrehen, auf der anderen Seite. Für unsere Kunden sind ja unsere Leistungen und Produkte äußere Ressourcen. Die kaufen bei uns ein und beauftragen uns, wenn die was von uns möchten. Aber möchten die denn, brauchen die uns denn gerade noch? Und das stellt viele vor große, große Fragen und Sorgen, wie sie sich da neu aufstellen. In diesem Zusammenhang habe ich einen Chancen-Workshop auf die Beine gestellt, in dem ich schon Kunden helfen konnte, sich neu aufzustellen und den, den Entdeckergeist zu aktivieren und herauszufinden, wie können wir unsere Produkte oder unsere Dienstleistungen, die wir schon haben, verändern, dass wir die auf diesem neuen Wege nun digital oder nun mal offline, aber anders als bisher, umsetzen können. Es gibt ja wunderschöne Beispiele auch schon, die wir in den Medien lesen können, die ich sehr inspirierend finde. Es gibt diesen äh, Textilhersteller aus Deutschland, der anstatt sich weiterhin auf die Modebranche zu konzentrieren, diese nun eingestellt hat oder zumindest reduziert hat, und nun die, ähm, die Mund, den Mundschutz einfach, also quasi Mundschutz aus Textilien herausbringt. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, auch dann wirklich so Designs und so weiter. Ja, das ist eine gute Lösung. So kann man aus der Not eine, eine Tugend machen. Oder ähm, auch sehr schön ist der Spirituosenhersteller, der wahrscheinlich jetzt nicht weniger zu tun hat in dieser Zeit, in der wir doch viele Ungewissheiten vor uns haben. Dennoch hat er sich noch für etwas Neues spezialisiert. Er stellt jetzt Desinfektionsmittel her. Hervorragend. Ja. Solche Ideen brauchen wir gerade. Und ich freue mich sehr, Ihnen bei solchen Ideen zu helfen, so, so, ähm, sich um zu umzudenken und neu zu erfinden, da würde ich mich sehr freuen, wenn wir das mit Ihrer Power, ihrer, Ihrem Equipment und Ihren Arbeitskräften und mit meiner Kreativität und meiner Erfahrung seit 20 Jahren in verschiedensten Branchen als Designer und Marketingberater, wenn wir da Neues schaffen können. Das ist das, was ich Ihnen anbieten möchte. Ja, und bis dahin wünsche ich Ihnen Zeit, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.